Willkommen zurück zu Five Nights at Freddy's 4 ah! In der vierten Nacht sind wir stehen geblieben. Ich habe mal den Ton für euch ganz laut gedreht, weil in den letzten Folgen war es irgendwie ein bisschen leise. Und ich versuche mal ein bisschen mehr zu reden, weil ich bin tatsächlich ziemlich leise in den Videos. Das wollte ich gar nicht. Ich muss nur halt zuhören natürlich. Ob die da sind oder nicht, weil ich möchte mich jetzt nicht erschrecken lassen. Ich möchte natürlich das Spiel schaffen. Deshalb, deshalb muss ich auch die Laudio bei mir laut drehen. Und darf nicht so viel reden. Trotzdem versuche ich es. Bisschen mit euch zu quatschen. Ähm, mal gucken, wie schwer diese Nacht wird. Letzte war ja richtig schwer. Oh oh. Okay, Foxy noch nicht da und Foxy noch nicht da. Es ist sehr gut, dass Fox noch nicht da ist, weil der wäre extrem nervig jetzt. Deshalb. Was zum Teufel? Ich höre irgendwas. Und das macht mich ein bisschen verrückt, dass ich die ganze Zeit irgendwelche random Geräusche höre, ne? Oh mein Gott, da war ich mir extrem unsicher, das hätte sein können, das hätte es wirklich sein können. Oh! Oh! Foxy! Foxy! Foxy! Foxy! Foxy! Foxy! Aber what a? Er darf bloß nicht reinkommen! Foxy! Verbiesel dich! Habt ihr das gehört? So Okay! Ist weg! Ist weg! Ist weg! Foxy ist noch nicht drin! Da sind zwei Freddles. Schön für euch! So, sobald ihr dieses hört, dann dürft ihr wieder aufmachen. Das habe ich jetzt auch gelernt. Ich weiß, ich habe gesagt, wenn Chica in der Küche ist, kann man chillen, aber ich bin unsicher. Da, da walkt jemand. Das läuft gut. Das ist, warum läuft es gut? Ich so, okay, ich habe ich jetzt gerade gejinxt. Jetzt sterbe ich. Oh mein Gott, ich weiß es manchmal nicht. Manchmal denke ich, ich höre was. Aha. Ja, manchmal denke ich, ich höre was und dann höre ich aber doch nichts. Also, in der halt nur. Das hat lange gedauert. Habt ihr, hab, da, hab ich's gehört? Okay, er ist weg, er ist weg. Okay, er ist weg. Das ist am walken. Am walken, ist das bitte? Aber das ist sehr gut, dass Foxy sich Zeit lässt. Sehr gut. Hm, er ist gerade nur nach vorne gewockt. Ist er weg? Er ist weg. Gut. Habe ich gerade nicht gemerkt. Flackert. Warum flackert es? Weil die Pisser wieder auf meinem Bett sind. Kusch, ich will noch nicht schlafen. Tschüss mit euch. Kusch, kusch, kusch, kusch, kusch, kusch. I'm trying to sleep. Lass mich in Ruhe, mal. Ich will nicht. Geht euch nichts? Hm. Ja, hab ich gehört, hab ich gehört. Das ist weg. Hey, wollt trotzdem nochmal vorbeikommen. Habt ihr das gesehen? Ein bisschen Angst, dass, die, dass ich den sound vielleicht zu laut gestellt habe für euch. Aber irgendwie, irgendwie ist es einfacher als vorher. habe ich das Gefühl. Aber ich laber noch nicht. Schau nicht. Hey, ich habe, ich habe nichts gehört. Ich habe gar nichts gehört. Es ist einfacher als vorher den hä? Genau, deshalb wollte ich es nicht sagen. Aber es war bisher irgendwie einfacher. Nee, das lasse ich auf mich sitzen. Direkt nochmal rein da. Kann doch nicht sein. Was zum Teufel? Oh, ich hätte es vor allem fast geschafft. Verdammt. Ah, bis gleich. Was? Das hat lang gedauert. Das hat sehr lange gedauert. Aber ich dachte mir schon, solcher Stepping? Vielleicht ist er doch da. Ich habe ein bisschen lange gewartet. Oh, Foxy! Foxy! Die steppen und steppen und steppen. Und ich mag deren Steppy Steps nicht. Überhaupt nicht. Ich höre nur Foxy. Manchmal höre ich nichts außer Foxy. Sehr seltsam. Manchmal habe ich wirklich nichts außer Foxy. Super weird. Scheinbar halte ich bisher Foxy auch sehr gut auf. Weiß nicht, was ich hier anders mache. Ja, das macht mir immer so Unsorge. Also so richtig Sorge, meine ich. So Unwohlheit. Ich weiß ich, ich erfinde deutsche Wörter. Ich konzentriere mich lieber. Ich will es schaffen. Aber ich höre auch immer nichts. Ich denke mir, was ist los? Wieso höre ich nichts? Kommt jetzt ein großer Jobs gedacht, der Stelle? Oh. Mein Gott! Oh nein, Foxy ist komplett am Abdrehen gerade. Foxy ist... Nein! Foxy ist drin! Foxy ist drin! Aber es ist noch machbar. Es ist noch machbar. Hau ab! Ist er weg? Es geht, es geht, es geht. Rechts, rechts, rechts, rechts, rechts. Und hinter mir? Wollt mich essen gerade. Das ist sagen, das, das würde ich mir essen wollen. Oh, da waren drei! Was wäre danach passiert? Oh mein Gott, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy, Foxy! Foxy, Foxy. Mach zu! Mach zu! Halt zu! Bisschen länger? Bisschen noch? Okay, stopp. Rechts. Das Hühnchen rastet aus. Oh mein Gott, ich war mir extrem unsicher. Ich dachte, vielleicht wäre sie da. Scheiße! Oh mein Gott, was? Ich hab's geschafft! Oh mein Gott! One day, until the party. Please, let me out! Please! Please, let me out! Ja, so fühle ich mich tatsächlich auch die ganze Zeit in dieser Hölle. Oh, ein bisschen Spaß wieder mit Plush Trap. Da bin ich doch dabei. 30 Sekunden, diesmal nur. Okay, okay, okay, okay. So. Oh, oh, oh. Ist viel aggressiver jetzt. Das ist viel aggressiver. Jetzt hab ich verkackt. Ja, ich trau mich nicht. Ich trau mich einfach nicht. Ah, schade. Aber knapp, war knapp. Muss man schon sagen, war, war, war, war, war knapp. war knapp. So. Nächte fühlen wir. Letzte Nacht, also laut dem Spieltitel, ja, aber... Wer weiß. Was war das denn? Was? So uh let's get it up uh <gasps> what a sin thingss glaube ich, was so ein bisschen wieder funktioniert, wenn ich ihn sehe, machen ist ja mega gruselig. Ist er ganz alleine? Scheinbar. Was? Was? What the fuck? Was geht denn jetzt ab? Was drehe ich denn jetzt im Film? Teufel! Oh, Was geht ab? Wo ist er hin? Oh oh, ist er rechts? Ja! Scheiße, scheiße. Rechts? Ja. Links? Ne? Rechts? Maybe? Nee, links. Links. Scheiße. Okay, anleuchten. Was? Äh, äh, äh, wo? Hier hinten? Wo ist ist drin? Aber war doch gerade draußen. Oh nein. Was zum... Wo ist er? Hä? Hä? Wo denn? Hä? Wo war also, ich muss ihn die ganze Zeit anleuchten und die Tür mal zuhalten. Aber wer war das? Der sah aus wie Fredbear. Aber ich dachte, Fredbear wäre nett. Hat der uns vielleicht eingeschlossen? Nee, das kann nicht sein. Jetzt ist doch ein Plüschtier. Oder? Oh Gott, ich mache erst eine Pause. Okay, neuer Versuch hier in Night 5. Okay, scheinbar ist es nur... Der eine. Ich muss ihn mal finden. Ich muss ihn immer finden. Der kann sich nicht entscheiden, der Typ. Hier ist er. Keine Ahnung. Ist drin. Lachen bedeutet, er ist drin. Oh, Closet. Schnell. Rechts? Ich muss aber zugeben, dass ich den gar nicht mal so groß finde. Also das hier mache ich viel lieber. Im Moment zumindest. Jetzt das normale. Was man sonst immer macht. Ich muss sogar ein bisschen darauf achten, wann der lacht. Jetzt zum Beispiel. rechts, Links, hinter mir. Tschüss. Ich hab geraten. Ich wusste gleich wo er war. Rechts. So, ich habe mal die Audio wieder laut gemacht. Oh, da ist er. Rechts. Ne. Links? Rechts? Wo ist er hin? Links? Hä? Steh nicht so ganz. Hat er gelacht? Ich hab ihn nicht lachen hören. Hä? Aber ja, wie gesagt, ich finde es gar nicht mal so gruselig. Also. Weiß ich nicht. <lacht> Normal finde ich es ja extrem gruselig, dieses Spiel, aber das? Ich finde das geht noch voll. Das ist einfach nur. Er spielt ein Hide and mit mir gefühlt. Ich glaube, ich muss ihn schnellstmöglich einmal gefunden haben. Das ist wieder rechts. Ja. Links. Links. Rechts. Der rennt hier komplett filter herum. Ähnlich wie Foxy. Scheiße, wo Äh, Closet. Schnell, schnell, schnell. Okay. So langsam bist ich's drauf. Links, links, links, links, rechts. Links, links, links, links, links. Rechts. Junge, entscheid dich doch! Boah. Mitte, Mitte. Nein, hallo, Mitte. Oh, Kamera. Oh nein. Wo ist er? Ich bin tot. Hä? Ich verstehe... Ich verstehe das nicht so ganz, irgendwie. Hm. Hm? Hm. hm. Komisch, irgendwie sehr seltsam. Links. War das jetzt eine Lache? Das war eine Lache. Das andere war anscheinend keine Lache, nur diese la lange Lache. Nicht? Doch nicht. Bin verwirrt. Dann Bin sterbe ich wieder. Wo ist er? Hä? Er ist einfach Sport. <lacht> wo war er denn? Hä? Ich verstehe es nicht. Ach man, ich verstehe nicht wo er denn ist. Wo denn? Wo ist er denn? Mann. Meine Güte, ich weiß nicht, wo er ist. Okay, mach schon mal eine Fake-Lache. Muss man hören, ob der noch rumrennt. Ja. Was war eine Fake-Lache? Das war eine echte Lache. Hä? Wo ist er? Hier ist er. Okay. Hä? Rechts. Nein, nein, nein, scheiße, scheiße, scheiße. Nein! Oh, oh mein Gott! Okay. Okay, okay, okay, 4 Voll jam ist der bisschen run. Links. Rechts. Links. Rechts. Was? hinter mir? Ne. Closet. Closet. Closet. Closet. Links. Rechts. Links. Keine Ahnung. Hier ist er. Ich verstehe Fredbear nicht. Falls es überhaupt Fredbear ist. Das ist FM. komm schon, das kann ich nicht mehr verkacken. Links. Rechts. Komm schon! Es ist gleich vorbei! Hinter mir, hinter mir! Das war eine echte Lache. Nein, es war keine echte Lache. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Scheiße. Ich wäre gestorben. Ich habe keine Ahnung, wo er war. Ich hab's geschafft! Ich hab Five Nights at Freddy's 4 geschafft! No days until the party oder Zero. Also heute ist die Party. Was geht denn da ab? Wow, your brother is kind of a baby, isn't he? It's hilarious! Why don't we help him get a closer look? He will love it! No! Come on, guys, let's give this little man a lift. He wants to get up close and personal. Was haben die vor? No, I don't want to go. You heard the little man, he wants to get even closer. Ha-ha! <laughs> hey, guys, I think the little man said he wants to give Fredbear a big kiss. On three. One, two... oh Oh, Brain Damage Hey wir haben einen Stern bekommen. Sixth Night war ja klar. Gab's schon immer. Aber wir haben extras freigeschaltet. Was kriegen wir denn hier so? Ich bin ich finds krass, dass ich das Spiel durchgespielt bekommen habe. Nightmare Freddy. Ah, hier sind wir alle Charakter, die ganzen Androtronics. Also den haben wir nie gesehen, aber wir kennen so einen kleinen Kackviecher. Also das ist... Ich kann mal kurz zeigen, hier haben wir ganz viele Menüs. Nightmare Freddy, sieht ganz cool aus. Nightmare Bonnie haben wir leider zu oft gesehen. Nightmare Chica ebenso. Nightmare Foxy ist sehr nervig. Und ja, es ist Nightmare Fredbear. Also eine Albtraumversion von dem kleinen Plüsch. Allgemein von unseren Plüschtieren sind das alles nightmare version Plus Trap? Kleiner Link? Und einen haben wir noch nicht gesehen. Den werden wir dann wohl beim nächsten Mal sehen. Es gibt ja noch ein paar andere Sachen im Menü, wie ihr hier sehen könnt. Es gibt noch ein paar andere Sachen. Die schauen wir uns aber an, wenn wir dann Nacht 6 geschafft haben, weil erst dann kriegen wir die freigeschaltet. Ähm ja, also, ich hoffe, euch hat gefallen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Wir werden dann Nacht 6. Schaffen und uns die Extras anschauen. Bis dann. Was? Da ist doch nichts hinter mir, oder? Was soll denn da sein, hä? Wahrscheinlich was er. Oh!